Ja, liebe Studierende, liebe Interessierte für ein Studium an der Fakultät Sprach, Literatur und Kulturwissenschaften an der Technischen Universität Dresden. Mein Name ist Alexander Lasch. Ich bin Professor für Germanistische Linguistik und Sprachgeschichte und zugleich Studiendekan an der Fakultät. Und ich darf Sie herzlich grüßen, auch von Professor äh, Dr. Roswitha Böhm, ähm, mit der ich mir das Studiendekanat teile. Ich ich bin eher für den Bereich der Lehre verantwortlich und Roswitha Böhm eher für den Bereich der Prüfungen. Was ich sehr bedauere, ist, dass wir uns in diesem Jahr auf diesem Weg kennenlernen. Also Sie lernen eher mich kennen und vielleicht haben wir gleich die, gemeinsam die Möglichkeit, noch im Chat die eine oder andere Frage zu diskutieren. Üblicherweise treffen wir uns am Unitag für den Einblick in das Studium in einem der großen Hörsäle an unserer Universität. Und wir wollen alle hoffen, dass wir zu diesem Zustand schnell zurückkehren können. Nichtsdestotrotz, ähm, wir haben jetzt im Sommersemester einige Anstrengungen unternommen an der TU Dresden, um die Lehre zu digitalisieren und äh, in synchronen und asynchronen Formaten für Sie als Studierende bereitzustellen. Und ich denke, wir sind da auf einem sehr guten Weg und auf alles, was da noch kommen mag, gut vorbereitet. Ja, zunächst hier nochmal ganz kurz Hinweise auf die Präsenz des Bereichs Geistes- und Sozialwissenschaften, zu dem unsere Fakultät gehört, äh, in den sozialen Netzwerken. Unsere, die Website unserer Fakultät finden Sie unter tu-dresden.de/gsw/slk. Ähm, auf Twitter können Sie dem Account der TU Dresden folgen und auch dem Bereich GSW. Den Vortrag, den Sie jetzt gerade hören, also diese Präsentationen, Vorstellungen unserer Fakultät, finden Sie auf meinem YouTube-Kanal. Unabhängig davon, auf welchem Kanal er zum Unitag noch präsentiert wird. Und alle Vorträge, dieser nicht, aber alle Vorträge und Lehrveranstaltungen stellen wir auch als Podcast zur Verfügung. Ja, vielleicht zum Einstieg ein ganz klassisches Beispiel, mittlerweile klassisch aus Game of Thrones, aus der äh, Staffel 2 der Episode 8, der Prinz von Winterfell, hier in deutsche Übersetzung, dass Sie möglicherweise kennen und sich die Frage stellen, wozu soll ich ein Studium der, äh, an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften aufnehmen. Wir gehören zu denjenigen neben unserer Fakultät der Philosophischen Fakultät, die vor allen Dingen sich mit kulturellen Wissensbeständen und gesellschaftlichen Formationen auseinandersetzt und sie auf die Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts vorbereitet. Und dies gilt nicht nur jetzt, sondern galt auch schon zu anderen Zeiten und wird auch natürlich in fiktiven Bearbeitungen aufgegriffen. Sie sehen hier den Charakter Sam, der ein neu entdecktes Artefakt neu entdeckt, weil es im kulturellen Gedächtnis vergessen worden ist, auf der sogenannten Faust der ersten Menschen ein Artefakt wiederentdeckt und es benennt und es bezeichnet als es ist Drachenglas. Die Mäster nennen es Obsidian. Das Ganze wird natürlich im Verlauf der Geschichte noch eine herausragende Rolle spielen. Wenn Sie Game of Thrones ähm, gesehen haben, werden oder gelesen haben, wissen Sie, auch, was es hinausläuft. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist, dass er Wissen mitbringt, das andere nicht haben. Sie wissen auch, dass dieser Charakter ähm, sich durch das Studium und durch das äh, Lesen äh, dieses Wissen angeeignet hat. Doch im Studium selbst kommt es nicht nur auf den Wissenserwerb an, sondern auch, und das ist der zweite Teil, auf sogenanntes Wissensorganisationswissen, das heißt, einen Zugang zu Wissen durch äh, sekundäres Wissen so zu organisieren, dass man in einer Wissensgesellschaft ähm, Zugriff auf die relevanten Datenquellen äh, unserer Kultur hat. Ja, und diese Kultur wird zunehmend eine der Digitalität. Und das macht auch vor den Geistes- und Sozialwissenschaften an unserer Fakultät nicht Halt. Ähm, Sie alle dürften jetzt, entweder wenn Sie sich für ein Studium einschreiben, ähm, gerade ihr Abitur absolviert haben oder noch absolvieren. Und sie dürften die Auswirkungen dessen, dass wir schlagartig auf eine ähm, digitalisierte Lehre umstellen mussten, am eigenen Leibe erfahren haben. Ähm, damit uns das nicht wieder äh, ähnlich kalt trifft und die Universität, für die sie sich interessieren, möglicherweise auch für ein Studium einschreiben, ist ähm, darauf äh, relativ gut vorbereitet, ähm, gilt es, Jetzt äh, sich auch damit auseinanderzusetzen, wie wir als Geistes- und Sozialwissenschaftler über Digitalität und die Kultur der Digitalität ähm, reflektieren. Das würde ich Ihnen ganz gerne an einem Einstiegsbeispiel vorstellen, nämlich einer ähm, gut lesbaren Publikation von Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Und mir geht es hier nicht um den ersten Teil dieses Werbetextes für diese äh, Veröffentlichung, sondern um einen. Eine zentrale Beobachtung, die nicht nur Felix Stalder macht, sondern die im Wesentlichen ähm, all jenen, die an Wissen arbeiten, ähm, präsent ist und die unsere Gesellschaft und auch die Wissenschaft vor bisher nicht geahnte Auswirkungen stellen wird. Nämlich, dass durch die Kultur der Digitalität und die neuen Möglichkeiten der Vernetzung, der Gemeinschaftlichkeit und der Algorithmizität Alte, Ordnung, alte kulturelle Ordnungen zum Einsturz gebracht werden und die neuen Ordnungen bereits deutlich sichtbar werden. Wenn wir also darüber sprechen, dass Wissensgesellschaften ähm, ihre epistemischen Haushalte umbauen und in ganz anderer Art und Weise über die Genese von Wissen und die Relevanz von Wissen diskutieren, dann sind natürlich Geistes- und Sozialwissenschaften, die sich vor allen Dingen, um Wissensbestände von Kulturen und deren Vermittlung und Tradierung ähm, bemühen, besonders gefragt. Und das gilt für Sie, wenn Sie sich für eines der, äh, einen der Studiengänge an unserer Fakultät interessieren. Denn das, was passiert ist, dass die alten Ordnungen, in denen kulturelles Material gefiltert, organisiert und zugänglich gemacht wurde, diesen Strom dessen, was durch neue ähm, Akteure in der Wissensproduktion entsteht, weder im Kleinen noch im Großen kanalisieren können. Sie fungieren kaum mehr als Gatekeeper zwischen den Bereichen, die einst mit ihrer Hilfe als privat und öffentlich definiert wurden. Und dieses umfasst oder erfasst alle traditionellen ähm, Gatekeeper und Institutionen, die in verschiedenen Domänen ähm, Wissen tradiert und kanalisiert und vor allen Dingen hierarchisiert haben. Also der Bereich des Politischen, ähm, denken Sie an große Fachbibliotheken und denken Sie auch daran, wie sich innerhalb von Universitäten Wissen äh, durchsetzt und vor allen Dingen in Forschungskontexten. Stellen Sie sich ganz kurz die Diskussion im Moment ähm, zu dem, zur Corona-Pandemie zwischen Virologen, und Epidemiologen auf der einen Seite und Politik auf der anderen Seite vor. Also kurz gesagt, äh, Drosten versus Merkel versus Laschet und andere, ja, also die in Verschwörungsmythen jetzt bestimmte politische Entscheidungen angreifen. Dass, dass das passieren kann, hat im Wesentlichen damit zu tun, dass wir in einer Kultur der Digitalität leben, in denen traditionelle Wissensordnungen an Relevanz verlieren. Und die große Frage ist, wie gehen wir damit um? Und werden wir in Zukunft in diesem Spiel mitspielen können? Denn neu ist, dass beide, also das Filtern und die Bedeutungszuweisung, nicht mehr primär durch Spezialisten in Redaktionen, Museen und Archiven ausgeführt werden, sondern zur Alltagsanforderung für große Teile der Bevölkerung geworden sind. Und dann, unabhängig davon, ob sie die Aufgabe bewältigen können oder eben auch nicht. Wenn Sie so wollen, dann versuchen wir an der Fakultät SLK, Sie auf dem Weg dahin zu unterstützen, ähm, mit diesen Herausforderungen der Kultur der Digitalität umzugehen und Ihren Platz als Geisteswissenschaftlerin oder Geisteswissenschaftler im 21. Jahrhundert zu behaupten. Und lassen Sie es gesagt sein, das ist im Moment eine sehr spannende Zeit und Sie fangen genau zum richtigen Zeitpunkt mit Ihrem Studium an. Denn das, was wir im Moment in der Digitalisierung erleben, wird den gesellschaftlichen und den akademischen ähm, Diskurs massiv prägen. Es wird uns und unsere Haltungen ähm, hinterfragen und auf den Prüfstand stellen. Und wir alle sind aufgefordert, uns in irgendeiner Art und Weise zu äh, äh, verhalten. Und dabei geht es um die Fragen der Sichtbarkeit von Forschung und Daten. Es geht um die Frage von Vernetzung und Vernetztheit. Es geht darum, ob wir in der Lage sind und in der Lage sein werden, freigebig mit unseren Informationen, unserem Wissen und unseren Daten umzugehen, ob wir bereit sind, miteinander zu kooperieren, zusammenzuarbeiten, ob wir uns gemeinsame Ziele stellen können, die wir zum Beispiel an bestimmte Werte knüpfen, wie ähm, die offene Wissensgesellschaft, die mit den Labels Open Access und Open Educational Resources oder Open Sources versehen ist und schlussendlich, ob wir bereit sind, transparent über unsere Arbeitsbereich über Lehre und Forschung zu berichten. Das, was ich im Moment gerade tue, nämlich, dass ich auf einem öffentlichen Kanal ähm, über diese Fragen spreche, ist Teil einer solchen Neuorientierung innerhalb der Geisteswissenschaften. Und schlussendlich lässt sich das alles im Prozess der Digitalisierung begreifen, in dem nicht nur Gesellschaft, sondern auch Universitäten und auch unsere Fächer inbegriffen sind. Doch bevor wir dazu kommen, möchte ich Ihnen zunächst erst einmal einige Zahlen und Daten vorstellen, die die Technische Universität selbst betreffen. Die Technische Universität Dresden ist als Technische Bildungsanstalt 1828 gegründet worden und dann über verschiedene Stationen schlussendlich, und das ist eine sehr entscheidende Zäsur, ähm, als Volluniversität bestätigt und neu gegründet worden in den Jahren von 1991 bis 1994. Ähm, mit diesem Status als Volluniversität ist verbunden, dass man natürlich nicht mehr nur eine spezialisierte Ausbildung in, den ehemals nur, also in der ehemaligen äh, Spezialisierung in den Technikwissenschaften äh, vorfindet in Dresden, sondern wir ähm, ebenfalls zum Beispiel eine voll ausgebaute Medizin und Theologie in Dresden ähm, haben und uns dessen glücklich schätzen dürfen. Für Dresden außerdem besonders ist das, äh, die TU zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland gehört, was nicht nur ähm, Bestätigung der bisherigen Leistungen, sondern vor allen Dingen auch eine Aufforderung zur Weiterentwicklung ist. Und in diesem Transformationsprozess befindet sich die TU Dresden mit dem Beginn ihres Studiums äh, im Moment. Und sie werden an vielen Stellen in ihrem Studium merken, was für eine gewaltige Kraftanstrengung damit verbunden ist. Insgesamt unterteilt sich die TU Dresden in fünf Bereiche, denen 18 Fakultäten zugeordnet sind. Und wir haben knapp 32.000 Studierende. Das ist eine Zahl aus dem November 2019. Und beinahe 8.000 hauptberuflich Beschäftigte. Die Technische Universität Dresden ist also ein sehr großer äh, wichtiger Faktor nicht nur für die Stadt Dresden, sondern auch für die sächsische Hochschullandschaft äh, neben den Universitäten äh, Leipzig und Chemnitz und einer Reihe von anderen universitären und akademischen Ausbildungseinrichtungen im direkten Umfeld. Die fünf Bereiche sind Mathematik und Naturwissenschaften, Geistes- und Sozialwissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Bau und Umwelt sowie Medizin. Und diesen Bereichen sind Profilin, Profillinien zugeordnet, also die strategisch ein bestimmtes Thema beschreiben. Hier zum Beispiel die Gesundheitswissenschaften, Biomedizin und Bioengineering, Informationstechnologien und Mikroelektronik, intelligente Werkstoffe und Strukturen, Kultur und gesellschaftlicher Wandel, das ist die Profillinie der Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie Energie und Umwelt. Werfen wir einen Blick auf die Studierendenzahlen zum Wintersemester 2019-2020. Sie sehen hier, zu den großen Bereichen zählen natürlich Bau, Umwelt und die Ingenieurwissenschaften. Allerdings ähm, sind die Geistes- und Sozialwissenschaften mit etwas über 7000 Studierenden der drittgrößte Bereich in der Kommunität ähm, der TU Dresden und der splittet sich natürlich noch einmal auf und zwar zum größten Teil studieren bei uns Studierende, die sich auf das Lehramt ausbilden lassen und zwar an den Grundoberschulen, äh, an den Gymnasien und den berufsbildenden Schulen. Und die Philosophische Fakultät ist mit knapp 2000 Studierenden die größte geisteswissenschaftliche Fakultät, daneben noch die Fakultät Erziehungswissenschaften, die Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften mit knapp 700 und die Juristische Fakultät. Lassen Sie sich bitte nicht täuschen, ähm, dadurch, dass wir alle in die Lehramtsausbildung äh, mit involviert sind, vor allen Dingen die Fakultät Erziehungswissenschaften, ähm, ist diese Übersicht äh, nicht so wirklich aussagekräftig. Äh, entscheidender ist die Gesamtzahl von knapp oder etwas über 7000 Studierenden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja, kommen wir ähm, zur Frage Ihres Studiums. Ähm, sicherlich werden Sie schon häufig gehört haben, dass ähm, nur das alleinige Lesen äh, Ihnen nicht zwingend den Weg öffnet in ein sprach- oder literaturwissenschaftliches Studium, sondern dass dazu noch mehr gehört. Ähm, und auch die Änderung und die Abwahl von bestimmten Lesegewohnheiten und die neue Einrichtung und Neuausrichtung äh, Ihrer Interessen im Verlauf Ihres Studiums. Das Schöne ist, dass wir Sie gern begleiten wollen auf einem Weg, in dem Sie selbst die Möglichkeit haben, sich zu entfalten, Ihre Stärken und Schwächen zu erkennen und für sich einen Weg zu finden, um einen entweder eine äh, für Sie sehr anregende Lehrtätigkeit oder eine Lehr- und Forschungstätigkeit äh, aufzunehmen oder in einem der zahlreichen Bereiche gesellschaftlichen Lebens und öffentlichen Lebens tätig zu sein. Also herzlich willkommen, wenn Sie in den Bachelor gehen, zu den wahrscheinlich fünf schönsten Jahren Ihres Lebens. Ja, an der Fakultät Sprachliteratur und Kulturwissenschaften ganz kurz zur Struktur. Ähm, Sie wird im Moment geleitet durch den Dekan Prof. Dr. Christian Brunitsch, ein Slavist. Prodekan ist Professor Dr. Stefan Horlacher als Anglist, äh, Studiendekanin Profit, äh, Prof. Dr. Roswitha Böhm für Prüfungsangelegenheiten und ich habe mich bereits vorgestellt, Alexander Lasch, ich bin Studiendekan und vor allen Dingen für die Lehre und Studiengangsentwicklung zuständig. Unsere Fakultät teilt unterscheidet noch weiter in Institute und zwar Anglistik und Amerikanistik, Germanistik, die klassische Philologie, die Romanistik und die Slavistik und unsere große ähm, Schwesterfakultät, die philosophische Fakultät, ähm, wird, ist aufgebaut aus den Instituten der evangelischen Theologie, der Geschichte, der katholischen Theologie, der Kommunikationswissenschaft, der Philosophie, der Politikwissenschaft und der Soziologie. Wichtig ist uns, dass Sie nicht nur hier in Dresden studieren, sondern Sie auch zahlreiche Aus-, oder zahlreiche Möglichkeit haben, sich mit ähm, Studierenden aus anderen Ländern und vor allen Dingen auch mit Forscherinnen und Forschern aus anderen Ländern äh, auseinanderzusetzen und selbst ins Ausland zu gehen, um dort zu studieren und ihre Erfahrungen zu sammeln. Und dafür haben wir zahlreiche Partnerschaften weltweit, die ich jetzt nicht im Einzelnen durchgehen möchte. Hinweisen möchte ich auf einen Doppelstudiengang, den Sie mit Trento, den Sie in Trento absolvieren können. Das heißt, Sie können eine Weile nach Trento gehen, äh, falls das wieder möglich sein sollte in Ober Italien. Und dort einen Doppelstudiengang abschließen, um nur mal als ein Beispiel herauszugreifen. Und um das gleich vorwegzunehmen, wir haben unsere Studiengänge modular so aufgebaut und neu ausgerichtet, dass sie in den Genuss werden kommen können, ähm, sich ein Semester in den Masterstudiengängen entweder auf einen Forschungsaufenthalt im Ausland zu begeben oder ein praktisches ähm, ein Praktikum ähm, hier in Deutschland zu übernehmen oder in einem anderen deutschsprachigen Land. Je nachdem, wie Sie das möchten. Das zeige ich Ihnen aber dann an der Struktur der einzelnen Studiengänge. Hinweisen möchte ich noch auf zwei Zentren. Das erste ist das Italienzentrum unter der Leitung von Professor Dr. Maria Liebe. Ähm, sie ist äh, romanistisch Sprachwissenschaftlerin. Und hier geht es vor allen Dingen um den deutsch-italienischen Austausch in Dresden und auch um die Brücke nach Trento. Ähm, Daneben gibt es zahlreiche Aktivitäten im kulturellen Bereich, in Sachsen und in den Italien. Und im Italienzentrum werden wissenschaftliche ähm, und kulturelle Veranstaltungen ausgerichtet. Es gibt Vorträge, Ausstellung, tagungen und insgesamt äh, und natürlich auch äh, interkulturelle studentische Begegnungen. Gleiches gilt für das Zentrum Frankreich, Frankophonie von Roswitha Böhm. Also da hat im Moment wieder Böhm die Geschäftsführung inne. Äh, Im Wesentlichen hat die, das Zentrum Frankreich dieselben Aufgaben und dieselben Ziele wie das, Zentrum, äh, wie das Italienzentrum. Und hier geht es um die Kooperations enge Kooperationsmöglichkeit mit französischen Partnern, Universitäten und äh, französischsprachigen Forscherinnen und Forschern und Studierenden. Also hier ist der internationalen und regionalen Bezug äh, an unsere Fakultät institutionalisiert. In den anderen Instituten für Slavistik, Anglistik, Amerikanistik und Germanistik äh, werden zahlreiche Kooperationen mit äh, Erasmus-Partnern gepflegt. Und auch da gibt es natürlich Bezüge ins In- und Ausland, auch wenn es dafür keine eigenen institutionellen Verfestigungen gibt. Kommen wir aber mal zu dem entscheidenden Punkt für Sie, nämlich die Studiengänge, die Sie an unserer Fakultät studieren können. Wir haben in den letzten zwei Jahren die Studiengänge, die Sie in Dresden studieren können, wie es so schön heißt, wesentlich geändert. Und das bedeutet für Sie, dass wir eine maximale Flexibilisierung angestrebt haben, die in einer bologna reform überhaupt möglich ist. Ich erkläre Ihnen aber gleich, was sich dahinter verbirgt. Nur so viel schon vorweg. Ich hätte, glaube ich, sehr gern nach dem aktuellen Modell studiert. Ja, zunächst ähm, haben wir einen Bachelorstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften und zwei aufbauende Masterstudiengänge, nämlich einmal Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel. Das ist unser literaturwissenschaftlicher Masterstudiengang. Und daneben haben wir einen Masterstudiengang Europäische Sprachen, der für die Sprachwissenschaften oder die sprachwissenschaftliche Ausbildung das sprachwissenschaftliche Studium vorgesehen ist. Neben diesen Fachstudiengängen bieten wir freilich auch die Lernfächer Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Russisch und Latein an. Zu denen werde ich heute allerdings nichts sagen, denn das ist Thema einer anderen Einführung, die das ZLSB für Sie organisiert. Kurz nochmal zurückgeblickt auf den Bachelor. Ähm, entscheidend ist, dass Sie hier zwei Hauptfächer wählen können ähm, und zwar entweder aus der ersten und zweiten Fächergruppe oder zwei Fächer aus der ersten Fächergruppe. Zu denen gehören Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, Klassische Philologie, Romanistik und Slawistik. Und zu der zweiten Fächergruppe gehören die Fächer der Philosophischen Fakultät, Evangelische Theologie, Geschichte, Katholische Theologie, Medienforschung, Kunstgeschichte und Philosophie. Ähm, ich darf Sie ermuntern sich auch im Angebot der Philosophischen Fakultät umzuhören und natürlich auch zu den Lehramtsstudiengängen, die dann äh, unterschiedliche Fächer miteinander kombinieren können. Ich beschränke mich jetzt aber im Weiteren auf die Fachstudiengänge. Kommen wir zunächst zum Bachelorstudiengang Sprachliteratur und Kulturwissenschaften. Die Kernbereiche sind Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft, ein Auslandsaufenthalt ein Praktikum und die Sprachausbildung. Ähm, daneben gibt es den sogenannten Bereich Aqua. das steht für allgemeine Qualifikationen. Hier können Sie Fremdsprachen erwerben, Basiskompetenzen in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch ähm, in angrenzenden Fakultäten im Matnat-Bereich, äh, Vorlesungen hören, ähm, das Praktikum und der Auslandsaufenthalt. Und das Ganze ist so gewichtet, dass das erste Hauptfach mit 80 Leistungspunkten eingeht, das zweite mit 70, der allgemeine Qualifikationsbereich mit 20 und die Bachelorarbeit schließlich noch mit 10 Punkten, sodass wir auf 180 Leistungspunkte insgesamt für den Bachelorstudiengang kommen. Im Bachelorstudiengang wird noch nicht zwischen der Literatur- und sprachwissenschaftlichen Ausbildung getrennt, sondern hier bekommen Sie einen Überblick über das gesamte Angebot, sodass Sie sich dann entscheiden können hin zum Master, ob Sie eher eine literaturwissenschaftliche oder eher eine sprachwissenschaftliche ähm, Ausrichtung favorisieren. Und ähm, um es vorwegzunehmen, zum Wintersemester 2021-22 führen wir einen Masterstudiengang Digital Humanities am Bereich GSW ein, der dann über unsere Fakultät ähm, die Schwesterfakultät äh, der Philosophischen äh, Fakultät und die Erziehungswissenschaften und die Juristische Fakultät zusammenführen wird und dann ein weiteres Angebot für Sie bereithält, das Sie nach dem Bachelorstudiengang aufnehmen können. Seien Sie versichert, wenn Sie in Dresden im Bereich der äh, Sprach- und Literaturwissenschaften studieren, werden Sie, je nachdem in welchem ähm, Fach Sie sich äh, bewegen, gut auf diesen Master Digital Humanities vorbereitet. Zunächst der Masterstudiengang Europäische Sprachen EUROS. Der Masterstudiengang ähm, erfuhr eine wesentliche Änderung insofern, als dass wir aus einem Masterstudiengang, der sich vor allen Dingen ähm, sehr breit aufgestellt hat und ähm, vor allen Dingen das Sprachenlernen auch in den Vordergrund rückte, einen Master gemacht haben mit zwei Tracks. Der erste Track, Sprachenvielfalt, schauen Sie dazu die Grafik an von Betty Baumann, die die erarbeitet hat. Ähm, Sprachenvielfalt fast den äh, schon bestehenden Euros, der bei Studierenden sehr beliebt war und sehr stark nachgefragt war. Hier kon konnte man eine linguistische Basisausbildung und die Spre Fremdsprachenausbildung in zwei Fremdsprachen ähm, innerhalb von vier Jahren ähm, äh, absolvieren. Ähm, Im zweiten Track, der jetzt neu dazugekommen ist und der auf Sprachtheorie, auf den Namen Sprachtheorie hört, haben Sie ein grundständiges ähm, linguistisches äh, Masterstudium vor sich, das den Schwerpunkt setzt auf die linguistische und sprachwissenschaftliche Theoriebildung. Ähm, und daneben haben Sie die Möglichkeit, Fremdsprachenkurse zu besuchen. Diese müssen aber nicht ähm, aufbauen, besucht werden, so dass Sie zum Beispiel... Ähm, wenn Sie äh, schon immer mal Lust hatten, einen Kurs in Italienisch zu belegen, diese Möglichkeit bekommen. Und ganz zentral für beide Tracks ist im dritten Fachsemester ein sogenanntes Mobilitätsfenster, bei dem Sie sich für einen Forschungs- bzw. Praxisaufenthalt im In- oder Ausland ähm, bewerben können. Und da gibt es groß, äh, großzügige Anrechnungsoptionen, ähm, so damit Sie aus, diesen, aus dieser Zeit mit einem Gewinn für Ihr Studium herausgehen. Und dieses Fachsemester, dritte Fachsemester und das Mobilitätsfenster ist so gelegt, dass Sie natürlich Impulse aus diesem Fachsemester mitbringen können für Ihren Abschluss und Ihre Masterarbeit. Das Besondere ist jetzt, dass Sie sich nicht von vornherein festlegen müssen, ob Sie eine bestimmte Fach haben wollen, äh, sondern ist es ist so, dass je nachdem, welche Lehrveranstaltungen Sie auswählen, also entweder germanistische Veranstaltungen oder anglistische Veranstaltungen, bei der Erreichung eines bestimmten Prozentsatzes, der knapp über der Hälfte der äh, möglichen Leistungspunkte liegt, ähm, sich einen entsprechenden Schwerpunkt auf dem Zeugnis ausweisen lassen können. Also nehmen wir an, Sie hätten den Großteil Ihrer Veranstaltung im Bereich der Romanistik absolviert. Dann ist es so, dass sie auf äh, und hätten den Track Sprachtheorie gewählt, dann würde auf ihrem Zeugnis erscheinen, sie haben den Masterstudiengang Europäische Sprachen studiert im Track Sprachtheorie im Fach Romanistik. Und diese Schwerpunktausweisung vom Ende her lässt ihnen maximale Flexibilität im äh, Verlauf ihres Masterstudiengangs und sie, sie werden auch nicht gezwungen, sich einen Schwerpunkt auszuwählen, wenn sie sich eher breit ähm, bilden wollen in unterschiedlichen Fächern, dann studieren sie in unterschiedlichen Fachsäulen und sie bekommen auf ihrem Zeugnis ausgewiesen, zum Beispiel Masterstudiengang Europäische Sprachen, Sprachenvielfalt. Das ist das Angebot, was wir unseren Studierenden gerne machen wollen. Und das Besondere ist, dass wir nicht nur den Masterstudiengang Europäische Sprachen auf diese Art und Weise ausgebaut haben, sondern gleichzeitig auch den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel äh, mit der Abkürzung LIQUA. Sie sehen hier, erfolgt in einer Eintragstruktur demselben Modell wie der Masterstudiengang EUROS. Im dritten Fachsemester haben wir ein äh, Mobilitätsfenster für die Forschungspraxis und auch hier haben wir die schwerpunktmäßige Ausweisung auf dem Abschlusszeugnis, je nachdem, für, welche, ähm, für welches Fach Sie sich in, innerhalb Ihres Masterstudiengangs verstärkt ähm, äh, interessieren und in die jeweiligen Kurse einschreiben. Mit anderen Worten, in beiden Strukturen, ähm, äh, Sprachwissenschaft auf der einen, Literatur-, Kultur- und Medienwissenschaft auf der anderen Seite, haben Sie die Möglichkeit, ähm, sich so zu entfalten, wie Sie sich das äh, am ehesten vorstellen und Beide Studiengänge laufen formal parallel. Das heißt, es ist auch gleichzeitig möglich, dass interdisziplinäre Veranstaltungen zwischen diesen beiden Masterstudiengängen stattfinden können. Und das ist von uns auch auf der, an der Fakultätsebene so angedacht. Mit anderen Worten, ähm, für Sie maximale Flexibilität bei dem bestmöglich interessanten Angebot, wie wir hoffen. Und, Klammer auf, der Masterstudiengang Digital Humanities ist genauso aufgebaut. Das heißt, auch der ist maximal kompatibel mit diesen neuen Strukturen, die wir für Sie zum Wintersemester eingereicht haben und eingerichtet haben. Und ich freue mich sehr drauf. Wenn Sie sich über diese Master äh, Studiengänge informieren wollen, nochmal ein expliziter Hinweis auf die URLs. Äh, Informationen zum Bachelorstudiengang finden Sie unter tu-dresden.de slash sins slash ba-slk. Um, für den Masterstudiengang EUROS unter MA-EUROS und für den Masterstudiengang Literatur und Kultur im gesellschaftlichen Wandel unter MA-LiQUA. Das soweit zur Struktur unserer Studiengänge. Wenn Sie Fragen haben, dazu erreichen Sie mich immer unter der angegebenen E-Mail-Adresse. Sie können mich auch ähm, äh, auf Twitter kontaktieren oder ähm, direkt äh, hier im Chat oder in dem Kommentarbereich unter diesem Video. Ähm, und es ist auch der richtige Zeitpunkt, um darauf hinzuweisen, dass diese Präsentation im, in der Beschreibung des Videos verlinkt ist und auf unserer Webseite gls-dresden.de zu finden ist. Ja, was können Sie nach diesem Studium? Also wozu sind Sie befähigt? Was ist äh, das Ziel des, äh, der Studiengänge? Ähm, und damit kommen wir langsam zum Ende dieser kurzen Präsentation. Wir hoffen, dass es uns gelingt, Sie auf einen Beruf hin zu befähigen und dass Sie dafür die Kompetenzen erworben haben, äh, dass Sie sich in Sprachliteratur und kulturhistorischen Zusammenhängen einen entsprechenden Überblick verschafft haben und diesen, äh, diesen Überblick je nach Berufsfeld, in das Sie gehen werden, anwenden können. Es gibt ein regional spezifisches Detailwissen, was vor allen Dingen die äh, Sprachwissenschaften ähm, betrifft. Äh, Sie haben sich fremdsprachliche sowie intra- und interkulturelle Kompetenzen erwerben können, Medienkompetenz, Analysekompetenz und Teamfähigkeit. Ähm, Sie können sich eigenständig komplexe Zusammenhänge erarbeiten. Äh, unsere Hoffnung ist, dass Sie die fünf Jahre oder zwei Jahre für das Masterstudium dazu nutzen, um sich einzuüben in die Analyse, also in die Beobachtung, Analyse und in die ähm, Formulierung von Konsequenzen aus wissenschaftlichen Arbeiten und schlussendlich, dass Sie Kommunikations- und Präsentationskompetenzen erworben haben, mit denen Sie Ihr Wissen und Ihre Erfahrung und Ihre Medienkompetenz, Analysekompetenz und die beobachtungsgabe komplexer zusammenhänge ähm, ins rechte licht rücken können und ähm, zeigen können was in ihnen steckt ich muss nicht dazu sagen dass ich besonders die kommunikations- und präsentationskompetenz in zeiten wie diesen das heißt in denen wir alle digital miteinander kom äh, kommunizieren noch einmal wesentlich geändert haben und sie vor sehr sehr große herausforderungen stellen wird je nachdem mit welchen voraussetzungen Sie an ein Studium herangehen. Und auch das werden wir versuchen, bestmöglich für Sie umzusetzen und mit Ihnen gemeinsam zu, äh, zu realisieren, wenn Sie sich noch einmal an die Prinzipien der Digitalisierung rückerinnern, die ich Ihnen vorhin kurz vorgestellt habe. Wichtige Berufsfelder äh, für Ihre Studiengänge nach Abschluss sind der Journalismus, das wird immer noch von den meisten als ein ganz zentraler Punkt angegeben. Das Verlagswesen, das Personalwesen, Unternehmenskommunikation, die Politikberatung, Kultur- und Eventmanagement, Kreativwissenschaft, Wissenschaftsmanagement, Public Relations, Erwachsenenbildung und der Bildungssektor generell. Ähm, nicht in dieser Auflistung aufgenommen ist ähm, die wissenschaftliche Bibliothek, also der Bibliotheksstandort, wie wir in Dresden sagen würden. Ähm, denn wir haben an der TU Dresden zum Glück die Möglichkeit, eine der wohl besten Bibliotheken Deutschlands nutzen zu dürfen, nämlich die Sächsische Landesstaats- und, Universität, äh, Staats und Universitätsbibliothek, SLUB. Äh, Ein Punkt ist hier noch nicht aufgenommen in diesen äh, beruf möglichen Berufsfeldern, nämlich die Tätigkeit in einer Bibliothek. Nun bietet in Dresden die Sächsische Staatsbibliothek, Landes- und Universitätsbibliothek Unglaubliches für Sie an. Und ähm, wenn Sie in Dresden ein Studium aufnehmen, werden Sie die SLUB oder SLUB, wie sie hier von vielen genannt wird, wirklich zu, sch äh, zu schätzen lernen. Und auch dies ist ein interessantes Arbeitsfeld in einer sehr dynamischen Umgebung. Aber das werden Sie sehen und erleben, wenn Sie sich für ein Studium in Dresden einschreiben. Nur so viel. Ich bin sehr froh, dass wir diesen Player, diese große Bibliothek an unserer Seite haben und von ihrer Arbeit profitieren können. Das wichtigste Qualifikationsziel allerdings schlussendlich eines jeden Studiums ist hoffentlich, oder ist hoffentlich und möglicherweise für Sie noch nicht offensichtlich, dass Sie sich individuell profilieren können, dürfen und sollen. Denn Sie haben jetzt noch einmal Zeit, ähm, Ihre Stärken und Ihre Interessen auszubauen, sich auszuprobieren und in einem geschützten Bereich vieles auszuprobieren, was außerhalb einer Universität eher nicht möglich ist. Nutzen Sie diese Zeit. Ich freue mich darauf, dass ich Sie zumindest im Bereich der Germanistischen Linguistik und Sprachgeschichte ein Stück ähm, des Weges dann begleiten kann und hoffe, dass Sie sich für ein Studium an der TU Dresden einschreiben. Zusammenfassend darf ich Sie nochmal hinweisen und zusammenfassen die Informationen für Sie, das heißt unter welchen Adressen Sie ähm, äh, Zugriff haben auf die Informationen zu unserer Fakultät. Es wäre zum einen die Website unserer Fakultät ähm, tu-dresden.de gsw slk. Folgen Sie bitte auch dem Twitter-Account dresden .de und gsw dresden Den Vortrag selbst, also diese Präsentation hier, ähm, verlinke ich sowohl auf meinem Profil bei YouTube, äh, bei den Spotify-Podcasts weiß ich das jetzt noch nicht, Allerdings finden Sie auch das Informationsangebot ähm, zentral im Bereich GSW. Alle anderen Links, die Präsentation ähm, selbst, sind im Bereich unter diesem Video noch einmal verlinkt. Auch da können Sie sich informieren. Und dann bleibt mir eigentlich jetzt nur noch Ihnen einen sehr, sehr schönen Tag äh, zu wünschen in Gesprächen und im Austausch, vor allen Dingen mit den Beraterinnen und Beratern für die einzelnen Fächer und vor allen Dingen für die jeweiligen Studiengänge. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in Dresden sehen im Wintersemester 2020 und bin bis dahin Ihr Alexander Lasch.